Ja, es ist soweit. Die Kacke ist mal wieder richtig am Tampfen und es gibt natürlich Neuigkeiten abermals über Sparta Championship Fighting. Diesmal nicht um Sparta 2, sondern es geht schon weiter Richtung Sparta 3. Aber nach dem Event ist vor dem Event. Weswegen? Jetzt gibt es einen neuen Mitstreiter. Er heißt Recep Tayyip Gültigin. und er hat eine Story gepostet beziehungsweise Mansu El Saif, der Asian World Boxing Champion, hat eine Story gepostet über Recep Tayyip Gültekin und der hat eine klare Ansage an sich selbst. Hey, Sufjan, du fliegst zehntausende Kilometer her, um ein bisschen show und so zu machen, damit es Zeit für eine richtige Show-Doku oh. Ich fordere dich heraus bei Sparta okay. 3. Ich bin auf derselben Gewichtsklasse wie du. Du hast zu viel geredet. Es ist an der Zeit, dass dir jemand das Maul stopft. Und mm. das bin ich, Recep Tayyip Hulteke. Mein Freund, komm her, machen wir den Kampf. Aber mit echten MMA-Handschuhen und nicht mit irgendwelchen Polsterhandschuhen. Mm. Octagon ist nicht dein Spielplatz. Octagon mm. ist etwas, was die richtigen Männer betrifft. Und das bist du nicht, mein Freund. Oh, die Gacke ist richtig am Dampfen. Ja, es geht los. Die Spiele sind eröffnet und die Karten werden neu gemischt. Es ist großartig. Ich beobachte das mit großer Freude, denn es geht richtig los jetzt. Er, Recep Daib Gültigin, sagt zu Sufjan Kultrera, der Käfig ist nur was für echte Männer. Okay, ich kenne beide. Ich kenne den Recep persönlich natürlich viel besser. Trainiert in einem stabilen Team mit Burak Kitzlemag, Attila und vielen anderen talentierten Sportlern. Er hat eine Bilanz von 1 zu 1. Sein letzter Kampf war eine Niederlage, wobei dieser Kampf doch schon etwas länger her ist. Und er hat etwas Ringrost angelegt. sofern Kultrera hat jetzt gerade Blut gelegt. Der ist jetzt richtig heiß. Ob er sich auf diese Herausforderung einlassen wird, MMA, Profi, mit dünnen Handschuhen, wo auch Ellbogen und alles mögliche erlaubt ist, das ist eine andere Frage. Und ich hoffe natürlich darauf, dass Sufjan Kultrera mir antworten wird. Ich werde ihn heute noch schreiben, was er darauf oder wie er darauf reagiert, was er von dieser Sache überhaupt hält. Denn im Raum steht trotz allem noch das Rematch Sufjan Kultrera gegen Beton Karapolut. und das wollen die Leute auch sehen. Wenn jetzt also der Recep nicht genug Benzin ins Feuer leert, wird dieser Kampf nicht stattfinden, das kann ich euch jetzt schon einmal sagen. Die Sache muss sich natürlich auch für den Veranstalter lohnen und hier... Werden wir sehen, wer mehr Publikum anzieht, wer mehr Trash-Talk macht, obwohl ich sagen muss, der Trash-Talk zwischen Beton, und Karapolut und Sufjan, Kultrera war auf einem anderen Level. Ja, Recep, mein lieber Bruder, ich hoffe und ich wünsche dir, dass dieser Kampf zustande kommt. <shrieck> Nicht mit Polsterhandschuhen. Es musste ja so passieren. Die zwei mussten doch so Amateurregeln kämpfen. Es war der erste Kampf von und und hier mit dünnen MMA-Handschuhen. 3x5 Minuten mit Ellbogen, Knie, alles mögliche zu kämpfen, wäre fahrlässig vom Veranstalter. Und ich begrüße es, dass dieser Kampf unter Amateurregeln stattgefunden hat. So für ein Kultrera natürlich auch schon Kampferfahrung. Genauso wie Recep Tayyip Gültikin. Also wäre es... Eine logische Sequenz, dass die beiden auf profi kämpfen. Wo sehe ich die Chancen? Ich sehe die Chancen hier 50-50. Ja, es dürfte sehr interessant werden. Die Halle wird wieder brennen, so oder so, egal ob jetzt Beton gegen Sufjan kämpft oder Recep gegen Sufjan. Aber ich halte euch auf den Laufenden. Um keine News mehr zu verpassen über Kampfsport, ganz aktuell, Macht ein Abo, drückt den Daumen nach oben und drückt die Glocke, was auch immer, ihr kennt dieses ganze Spiel schon. ja.